Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Was macht eine Prostituierte im Rollstuhl? Park and Ride! Der Montagswitz! Das war der Montagswitz für die Woche. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Schaut auf Mabacher, meiner Facebook-Seite vorbei. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin! Nicht vergessen, Lachen macht lustig.